Motivierende Gesprächsführung Motivierende Gesprächsführung von Miller und Rollnick ist als eine klientenzentrierte, teildirektive Methode zur Steigerung der intrinsischen Motivation zur Veränderung durch die Erforschung und Lösung von Ambivalenzen definiert. Um tiefer in den Ansatz einzutauchen, Lassen Sie uns einen differenzierten Blick auf zentrale Aspekte dieser Definition werfen. Klientenzentriert – die Verwendung eines empathischen Interaktionsstils ist eine grundlegende Eigenschaft der motivierenden Gesprächsführung. Dies bedeutet, Akzeptanz gegenüber dem Klienten auszudrücken, selbst wenn Sie das Gefühl haben, dass ihm sein Verhalten schadet. Sie müssen sein Verhalten nicht dulden oder zustimmen, akzeptieren Sie es einfach. Akzeptanz zeigt Ihre Bereitschaft zu hören, zu verstehen und den Klienten als ein menschliches Wesen zu respektieren. Richtungsweisend Obwohl der Coach klientenzentriert handelt, wird er ihn doch in direktiver Hinsicht zu Veränderungen führen. Dies wird durch Veränderungsgespräche, die später Thema sind, erreicht. Steigerung intrinsischer Motivation Ein Ziel der motivierenden Gesprächsführung ist es, die intrinsische Motivation des Klienten für Veränderungen zu erhöhen. Um die Motivation zu steigern, muss Ihr Klient Vertrauen in die eigene Fähigkeit aufbauen, diese Veränderungen vorzunehmen. Erforschen und Auflösen von Ambivalenzen Ambivalenzen beziehen sich auf die gemischten Gefühle einer Person gegenüber Veränderungen. Die Motivation kann gesteigert werden, indem diese Ambivalenzgefühle erforscht und gelöst werden. Der Einsatz von Reflexionen und die persönliche Haltung des Coaches, die sich in Empathie und Wertschätzung niederschlägt, hilft dem Klienten, die Ambivalenzen besser zu verstehen, während sie seinen Blick auf eine Lösung lenken. Indem Sie einen Klienten durch ein Veränderungsgespräch führen, können Sie ihm helfen, die Ambivalenzen zu überwinden. Veränderungsgespräche finden statt, wenn ein Kunde die Änderungen, die er gern machen möchte, positiv diskutiert, wie zum Beispiel die Vorteile, mit dem Konsum schädlicher Drogen aufzuhören. Im Folgenden werden verschiedene Techniken beschrieben, um diesen Prozess zu unterstützen. Motivationsmesser Bitten Sie Ihren Klienten, seine Motivation zu beschreiben, indem er diese auf einer Skala von 1 bis 10 einordnet. Bei 1 hat er keine Motivation, sich zu ändern, und 10 bedeutet, er hat keine Zweifel daran, dass er sich ändern will. Es kann hilfreich sein, die Motivation mit dieser Skala zu visualisieren. Nachdem der Klient seine Motivation auf der Skala eingetragen hat, auch wenn er einen niedrigen Wert wählte, Fragen Sie danach, warum er 4 statt 1 gewählt hat. Mit diesem positiven Ansatz sagt der Klient, dass er eine gewisse Veränderungsmotivation hat, auf der mit einer positiven Haltung besser aufgebaut werden kann. Als eine Folgefrage können Sie fragen, wie können wir Sie von einer 4 auf eine 6 auf dem Lineal bewegen? Fragen über Extreme Versuchen Sie, einige hypothetische Fragen zu Best- oder Worst-Case-Szenarien zu stellen, zum Beispiel, wenn Sie weiterhin Drogen nehmen. Was ist das Schlimmste, was in den nächsten fünf Jahren passieren könnte? Werte erkunden Unterstützen Sie den Klienten dabei, seine Werte zu identifizieren und zu erkunden, um besser zu verstehen, welche davon er erfüllen kann und welche nicht. Es ist wichtig zu wissen und zu berücksichtigen, dass Ihre Werte von denen des Klienten abweichen. Fortführen der Veränderungsgespräche. Wenn ein Klient die Veränderungsgespräche für sich zu nutzen beginnt, ist es die Aufgabe des Coaches, dafür zu sorgen, dass es weitergeht. Dies kann auf verschiedene Arten erreicht werden. Fragen Sie nach mehr Details. Auf welche Weise fühlen Sie sich besser, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören? Reflektieren Sie Veränderungsgespräche. Du fängst wirklich an zu überlegen, Zigaretten für immer zu verlassen. Unterstreichen Sie die Veränderungsgespräche mit Körpersprache, zum Beispiel Kopfnicken oder einer Zielvereinbarung. Du hast einen guten Schritt nach vorn gemacht. Je mehr Zeit ein Klient aktiv in den Veränderungsgesprächen verbringt, desto wahrscheinlicher sind die Änderungen. Flexibler Umgang mit Widerstand Widerstand in der Beratung bezieht sich auf das Verhalten des Klienten, das der gewünschten Veränderung entgegensteht. Eine gemeinsame Reaktion auf Widerstände schafft eine Situation, in der sich der Klient und der Coach einander widersetzen. Bei der Anwendung der motivierenden Gesprächsführung wird der Coach versuchen, mit dem Widerstand des Klienten flexibel umzugehen. Das bedeutet, dass Sie sich nicht auf einen Streit einlassen, sondern dafür sorgen, dass sich der Kunde durch Reflexion gehört fühlt. Während Perioden des Widerstandes können Sie verschiedene Reflexionstechniken verwenden, um die Konversation weiter voranzutreiben. Verstärkte Reflexion Reflektieren Sie die Aussage des Kunden in übertriebener Form, aber übertreten Sie nicht die Grenze zum Sarkasmus. Neuausrichtung Kreieren Sie eine neue und positivere Interpretation von den Ereignissen, die der Klient beschrieben hat. Klient Meine Eltern versuchen mich loszuwerden, deshalb wollen sie, dass ich in den Entzug gehe. Coach Es hört sich so an, als ob deine Eltern ihr Bestes geben, um zu helfen, aber auf dem Weg einige Fehler gemacht haben. Sie sind nicht sicher, wie sie dir helfen können, ohne dich zu verletzen. Zwei Seitenreflexion Reflektieren Sie die Aussage des Klienten, fügen Sie aber auch Informationen hinzu, die Sie zuvor geteilt haben und die dem aktuellen Widerstand entgegenstehen. Klient Ich möchte nicht aufhören zu trinken. Es ist einfach kein Problem für mich. Coach Sie haben nicht das Gefühl, dass Trinken ein Problem ist oder etwas, worüber Sie sich Sorgen machen müssen. Außer zu den Zeitpunkten wie letzter Woche als Sie wirklich wütend auf Ihre Familie waren. Sobald jemand die Veränderungsentscheidung getroffen hat, ist es notwendig, sicherzustellen, dass er das dazu nötige Selbstvertrauen hat. Stellen Sie offene Fragen zur Veränderung. Durch offene Fragen helfen Sie dem Klienten, sich vorzustellen, dass er die gewünschte Veränderung machen kann. Einige Beispiele sind Was wird der erste Schritt sein, um diese Veränderung zu machen? Wobei könnten Sie stolpern und wie können Sie mit diesem Problem umgehen? Auch wenn es schwierig ist, was könnte Ihnen helfen, erfolgreich zu sein? Identifizieren Sie persönliche Stärken. Verbringen Sie Zeit damit, die Stärken eines Klienten zu besprechen, besonders diejenigen, die ihm helfen, etwas zu verändern. Wenn Ihr Klient Schwierigkeiten hat, seine eigenen Stärken zu entwickeln, versuchen Sie ihn in die richtige Richtung zu führen. Dabei ermutigen Sie ihn, selbst über die Antworten zu Problemen nachzudenken. Halten Sie die Konversation am Laufen, indem Sie den Klienten bitten, näher zu erläutern, wann er in der Lage ist, Stärken zu entwickeln. Thematisieren Sie vergangenen Erfolg. Suchen Sie nach Beispielen, in denen der Kunde positive Änderungen vorgenommen hat, auf die er stolz ist. Tragen Sie Informationen zusammen, wie zum Beispiel, was funktioniert hat, was Sie motiviert hat und welche Fähigkeiten Sie hatten, um erfolgreich zu sein. Lassen Sie das Gespräch wieder in Gang kommen und bitten Sie um weitere Ausführungen dazu. Stärken Sie die Festlegung, Veränderungen vorzunehmen. An einem bestimmten Punkt werden Sie erkennen, dass Ihr Klient sich zur Veränderung entschieden hat. Er oder sie hat das dazu nötige Vertrauen aufgebaut. Indikationen für einen Klienten in dieser Phase sind verminderter Widerstand, häufigere Veränderungsgespräche, Experimentieren mit der Veränderung oder Fragen nach der Art der Veränderung. Während dieser letzten Phase des Coachings wird es wichtig sein, Ihren klientenzentrierten Ansatz beizubehalten. An diesem Punkt erarbeiten Sie mit dem Klienten zusammen einen Transition-Plan. Ziele entwickeln Erarbeiten Sie mit dem Klienten klare Ziele, um die Veränderungen zu meistern. Denken Sie daran, dass Sie dem Klienten helfen müssen, seine eigenen Ziele zu finden. Entwickeln Sie den Transition-Plan. Als nächstes unterstützen Sie den Klienten, seine eigenen Ideen zu entwickeln. Eröffnen Sie ihm Optionen, zwischen denen er wählen kann. Strategien für Veränderungen sollten spezifische Maßnahmen beinhalten, wie zum Beispiel die Vermeidung von Personen, die unerwünschtes Verhalten auslösen. Oder das Inanspruch nehmen weiterer psychosozialer Unterstützung. Bedenken Sie auch Hindernisse und wie diese bewältigt werden können sich dem Plan verpflichten. Schließlich möchten Sie sicherstellen, dass der Klient sich dem Transition Plan verpflichtet. Sollte der Klient sich nicht bereit dazu fühlen, erzwingen Sie die Verpflichtung nicht. Stellen Sie Fragen dazu, wo es Probleme gibt und passen Sie den Plan gegebenenfalls an. Dabei kann es hilfreich sein, wenn der Klient das Vorhaben mit einem wichtigen Angehörigen teilt. Dadurch wird sein Engagement gestärkt und er erhält soziale Unterstützung. Sobald der Klient einem Transition Plan zugestimmt hat, ist der Prozess der motivierenden Gesprächsführung abgeschlossen. Zukünftige Sitzungen können verwendet werden, um zu reflektieren, zu optimieren, wenn es Schwierigkeiten gibt und um die Motivation durch Gespräche aufrechtzuerhalten.